Hallo und wie immer herzlich willkommen zu diesem 60 Kilometer Rundkurs im Bergischen Land zwischen Remscheid und Leichlingen. Ja, der 60 Kilometer Rundkurs mit dem Fahrrad ging durch geschichtsträchtige Täler vorbei an Burgen und Schlössern und wir klären, was Klotten sind und was ein Solinger Zöpfen ist. All das werden wir in diesem Video beantworten. Aber wie ihr gerade hier sehen könnt, noch eine Sache in eigener Angelegenheit. Und zwar habe ich hier ein, eine Art Rucksack mit einer Stange dran. Ähm, eigentlich wollte ich die Kamera... Ähm, 3D Kamera bzw. die 360 Grad Kamera dort befestigen. Das ist ein wie gesagt extra Rucksack für solche Kameras, aber mir kam es dann doch ein bisschen zu doof vor. Also habe ich es gelassen. Okay, wir starten die Tour hier in Remscheid-Lennep. Hier eine Luftaufnahme und los geht's am hier das Röntgenmuseum. Hier der Eingang. das Haus von Ronken Museum. Ein Blick auf die historische Altstadt hier. Übrigens hat Lennep schon die Stadtrechte zwischen 1259 und 1276 bekommen und es gibt diesen typischen bergischen Baustil hier ja im Sommer wenn denn eigentlich kein Corona ist ist es sicher eine sehr schöne Location um hier Kaffee zu trinken und mal die Seele baumen zu lassen ja und schon sind wir hier am Lennepa Bahnhof wo die Bahntrasse, die ehemalige, die umgebaut worden ist, äh, startet oder beginnt. Zumindest ist hier ein Endpunkt. Äh, übrigens hier am Lennepa Bahnhof, links könnt ihr euch auch noch ein bisschen ich hoffe, das Bild ist okay für euch. verpflegen. Aber live Kommentar. Ja, ich habe die Kamera doch noch mal umgesteckt an einen anderen Ort. Äh, ja, ich glaube, ihr könnt jetzt auch ein bisschen von meinem Lenker sehen. Und ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht allzu sehr schlimm. All die, weil ich jetzt das eingebaute Mikrofon dran habe. Und ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Ja, äh, wie gesagt, wir sind in Lennett los gefahren beziehungsweise ich bin in Lennep losgefahren und ja, ich bin jetzt hier ein Stückchen auf der Bahntrasse das wird aber nur ein kurzes Stückchen weil ich jetzt Richtung Süden fahre auf dieser ehemaligen Bahntrasse und ja äh, dann muss ich mich leider ein Stückchen an der Bundesstraße, das ist hier so die, die Ost-West-Achse zwischen Remscheid Zentrum und Remscheid Lennep, begeben. Und ja. Das wird dann leider nicht ganz so schön werden, aber okay. Auch da muss man ja durch und ja, wir werden sehen, wie sich das macht von der Lautstärke her, vom Ton. Okay, jetzt gehe ich hier rechts das heißt ab. Abbiegen. Ja, hier ist nämlich ganz schön was los, wie ihr seht. Auf so, aber jetzt sind wir hier auf der Bundesstraße. Ja, und ihr hört ja, es ist recht laut hier. So. Zum Glück biege ich jetzt äh, nach einigen Kilometern ab und nehme einen kleinen Schleichweg. Für alle, die sich so ein bisschen den Remscheid auskennen, das geht jetzt hier Richtung Zentralpunkt. Ja, und ich habe hier mal die schlimmsten aufnahmen drin gelassen also liebe stadtväter mit radweg freundlich oder fahrradfreundlich ist da nicht viel also es ist nicht sehr angenehm da an der straße zu fahren ja deswegen habe ich hier auch noch ein bisschen schleichwege genommen so gut es ging und ja jetzt äh, begebe ich mich schon auf Mehr oder weniger Nebenstraßen, weil ich runterfahren möchte in das Lobachtal. Ja, das geht hier so ein bisschen im Südbezirk von Remscheid, Zentrum entlang vorbei am katholischen Friedhof Papenberg ja und hier bin ich dann auch schon im Lobachtal ja das erste Ziel auf diesem historischen Tal ist dann der Dietrichgotten das ist dann im Hammertal Aber wie ihr seht zuvor, Ach, wie schön ist das denn? war ich sehr erfreut hier über eine kleine Dachquerung, so klein sie auch war, äh, der rechte Fuß wäre bald nass geworden, wer ahnt schon sowas. Ja, jetzt sind wir hier im historischen Hammertal, hier sind Tafeln aufgestellt, dort könnt ihr dann nachlesen dass es hier viel, sehr viele ähm, ja wenn man so viel wasserkraft betriebene hämmer gab oder veredelungsbetriebe und einen davon wollte ich jetzt mit euch mal besuchen aber hier noch ein kleiner wasserfall ein künstlicher und jetzt geht's im film ja hallo äh, ich hoffe der ton ist jetzt einigermaßen gut ich bin jetzt hier im Hammertal und ja, hier gibt es den diedrichs glaube ich, so heißt er. Äh, der müsste jetzt hinter mir zu sehen sein, hoffe ich jedenfalls. So ein Stückchen, wenn ich das jetzt so richtig sehen kann, im Kontrollmonitor. Okay, ja, jetzt ist er drin. Ähm, ja. Das ist hier das Hammertal, wo der Lohbach lang fließt und auch der äh, ja noch ein anderer Bach, aber den habe ich jetzt nicht auf meiner Liste stehen. Kann ich ja vielleicht, wenn ich es nachverton, zu Hause noch nachtragen. Ähm, ja und wie gesagt hier im Bergischen Land ähm, ist im Prinzip die Werkzeugmacherei. Und äh, entstanden daraus, weil eben hier sehr viel Wasserkraft äh, vorhanden war. Und darum hat sich die Stadt Remscheid äh, sehr gut entwickelt. Ähm, dieser Kotten, der liegt hier wie gesagt im äh, Ham, äh, Hammertal. Ich muss das mal hier nachlesen kurz. Im Hammertal und äh, liegt auf Remscheider Stadtgebiet. Ja, die Stadt Remscheid erhielt 1808 ähm, ihre Stadtrechte, das ist äh, sicher darauf zurückzuführen, dass Remscheid eine wichtige Rolle durch die Industrialisierung zuteil wurde. Wie ich gerade schon sagte eben durch diese vielen äh, wasserkraft angetriebenen Hammerwerke oder Veredelungsbetriebe, die sich äh, durch die Wasserkraft hier angesiedelt haben. Ähm, ja Erzvorkommen, Holz für die Holzkohle und vor allem viele Bäche durch die vielen Niederschläge dafür ist das Bergische Land ja hier sehr bekannt, waren wohl die Grundlage für die Errichtung von leistungsstarken Wasserrädern so konnte sich ausgehend von Kleinschmieden eine frühindustrielle Werkzeugfertigung im Raum Remscheid entwickeln. Bis heute werden in Remscheid hochwertige Hand Werkzeuge für den manuellen Gebrauch wie auch Hochleistungsmaschinenwerkzeuge für den Einsatz mittels Maschinen hergestellt. Ja bei der Gelegenheit ein Besuch im Remstadter Werkzeugmuseum dürfte sicher für den einen oder anderen einen lohnenswerten Besuch darstellen. Ja, wie gesagt hier hinter mir das ist äh, ja ich glaube das war der Dirichskotten jetzt muss ich mal gucken dass ich hier das Selfie umdrehen kann ja so sieht der Dirichskotten aus und äh, ja man sieht hier hier ist der Bach der gluckert so vor sich hin schön ich drehe das mal hier runter. Ich hoffe, die Windgeräusche sind jetzt nicht allzu arg hier. Ja, okay. Und ihr könnt das hier so ein bisschen genießen und hören. Ja, hier ist das auf der anderen Seite. So sieht das dann hier aus. Ja, okay. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg. Ja, ähm, ich habe es jetzt gerade noch mal nachgesehen. Äh, das ist der Linkläuserbach, an dem steht hier der Diedrichskotten und äh, ja, der fließt dann. Dort unten in den Lohbach, wo wir vorhin die Tafel gesehen hatten, wo das äh, Hinweisschild über den ähm, Hammer, über das Hammertal, die Historie etc. nachzulesen ist. Ja, hier radel ich jetzt wieder runter. Und hier bin ich auch schon auf der Eschbachtalstraße, zumindest so würde ich sie nennen. Aber die heißt, glaube ich, anders. Ehringhausenstraße, Kellerstraße. Ah, ich, ne, doch. Ab hier heißt es doch äh, Eschbach. Eschbachtalstraße. Ja. Das ist schon richtig. Ja, und hier unten, kurz vor Burg, das ist übrigens auch ganz gut, weil man dann nur wenige Kilometer auf dieser Eschbachtal-Landstraße radeln muss, kann man dann abbiegen und doch ein radelfahrradfreundliches Stückchen radeln. Ja, eigentlich wollte ich da beim Bäcker etwas Leckeres holen, der hatte aber leider zu, also bin ich dann hier in dieses Blütchen gegangen, Burger Blütchen, ähm, und habe mir da ein Café-to-go und ja. ein Croissant holt. Ja, hier bin ich gerade dann von einem das Autofahrer das geschnitten worden. Der Busfahrer hat das dann auch noch gesehen. War nicht wirklich witzig, aber ich habe das schon im Vorfeld geahnt. Ich kenne die Stelle zum Glück und habe mir sowas schon gedacht. So, hallo liebe Leute. Ich bin jetzt in Unterburg und bin jetzt schon ein Stückchen Richtung Klärberg unterwegs. Aber äh, auf jeden Fall will ich euch schon mal die, die Burg von weitem zeigen. Äh, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Und leider näher ran kann ich es nicht zoomen. Ähm, ja, auf jeden Fall da hinten ist die Burg. Ich werde auch gleich nochmal die Drohne fliegen lassen, äh, die werde ich jetzt startklar machen und ich hoffe, dann könnt ihr da ein bisschen mehr sehen. Ja, ähm, und schon ist die Drohne auf ihrem Flug. Ja, das ist jetzt der Blick in, von meinem Standort, quasi Richtung Osten und ich mache jetzt einen Schwenk, einen Rundumschwenk hier. Richtung Süden, die Südhänge hier von Unterburg. Ja, was ist noch zu Schlossburg zu sagen? Die Anlage wurde auf den Fundamenten einer älteren Befestigung im 12. Jahrhundert aufgebaut und war seitdem die Stammburg der Grafen und späteren Herzöge von Berg und ist heute das Wahrzeichen des Bergischen Landes. Schlossburg ist eine der größten Burgen Westdeutschlands. Von 1807 bis 1887 verfiel die Burg immer mehr bis zur Ruine. Erst durch Spenden, Lotterieerlöse und Unterstützung des Kaiserhauses wurde sie von 1890 bis 1914 wieder aufgebaut. Ja, hier seht ihr jetzt das Klärwerk. Das ist jetzt im Westen von meinem Standort aus gesehen ähm, ja das ist übrigens der Bus Wendehammer dort unten und man sieht jetzt hier die Straße die nach äh, Schlossburg runtergeht. und zwar die Solinger Straße die Blickrichtung ist gerade Richtung Solingen hoch und jetzt schwenke ich hier rum wieder in Richtung Westen äh, da fährt dann auch der O-Bus, also mit Oberleitung der Bus, das ist übrigens sehr ähm, ja, CO2-neutral, also abgasneutral. Äh, die einzigste Stadt hier weit und breit im größeren Umkreis, die diese Elektrobusse betreibt. Ja, hier nochmal ein Zoom auf die Burg und schon geht es weiter vorbei an dem Klärwerk und gleich kommt noch eine wunderschöne Überraschung auf mich zu. Hier ist sie schon. Bei Tja, so ist das halt im Bergischen Land, wenn man da im Wald unterwegs ist und es einige Stürme gegeben hat, Ja, dann hat man da plötzlich auch mal noch einen Baum quer liegen. Obwohl dieser, dieser Weg hier definitiv... Äh ja, liebe Fahrradkanal-Freunde, Solche Überraschungen hat man nicht wirklich besonders lieb oder gerne. Tja, und so ein E-Bike darüber zu heben, macht nicht wirklich Spaß. Na, wenn man dann so alles raune so... 28 Kilo fahrbereites KTM E-Bike hat und dann noch Gepäck mit der ganzen Ausrüstung etc. pp. Nicht wirklich erstrebenswert, nicht wirklich lustig. Naja, gut, ich bin jetzt rüber und alles ist gut. Jetzt geht's weiter. Tja, wie ich schon sagte, ne, das war jetzt nach Roundabout 14, 15 Kilometer von meinem Stadt. Übrigens ein Stückchen, wo man mal den äh, typischen Felsen äh, sehen kann, der hier so aus den Wegbruchkanten heraus zu sehen ist. Ja, hier ist äh, eigentlich mal eine Brücke gewesen. Äh, das wäre jetzt die einfachere Variante gewesen, um hier im Tal der Wupper weiterzufahren. Da wäre man dann am Tierheim in Solingen vorbeigekommen, aber leider hat man die Brücke für nicht mehr tragfähig äh, gehalten und hat sie kurzerhand jetzt abgerissen und jetzt muss man da leider so, einen Umweg und Schoff, fahren. ihr seht das, das sind wohl die berühmt-berüchtigen Auerochsen, nein, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht sind das die Wupperauer Ochsen. Jedenfalls haben die ein ziemlich langes Fell. Okay, weiter geht's. Äh, natürlich, das alles <lacht> nur eine Spaßgeschichte, äh, ne? also nicht für Ernst nehmen. Aber die äh, sahen wirklich aus wie so Urbüffel. Ich fand das schon recht äh, bemerkenswert. Ja, hier biege ich jetzt auch in den, zum Balkhauser Kotten ab. Und, ja, schaut euch mal an. So, liebe Fahrradkanalfreunde. Jetzt bin ich hier am Balkhauser Kotten. Ähm, ja, wie ihr seht, das Wasserrad steht still. Und so sieht der Balkhauser Kotten aus. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne hier meinen leckeren Kaffee und meinen Croissant, was ich in, ba, äh, in Unterburg bei Schlossburg gekauft habe, gerne hier verzehren. Aber ich glaube, das ist jetzt bei Corona-Zeiten nicht so wirklich gut und angebracht. Ja, ähm, zum Balkhauser Kotten. Was kann man dazu sagen, der Balkhauser Kotten? Da erzähle ich euch jetzt mal noch ein bisschen was dazu. Mal gucken, was hier noch... Aha. Okay, ab hier bitte keine Fahrräder. Okay. Ja, wie gesagt, man kann den auch besichtigen. Ich glaube, man kann da sogar essen. Ja, ich habe ja noch eine kleine Story für euch. Ich habe das jetzt mal umgeschaltet, dass ich auch im Bild bin. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen. Also, der Balkhauser Kotten ist eines der bekanntesten und wichtigsten Wahrzeichen der Klingenstadt Solingen im bergischen Land. Von den einst 109 an der Wupper und ihren Bächen gelegenen Schleifkotten sind noch zwei weitgehend im Original erhalten und zu besichtigen. Der Name ist zurückzuführen auf die nahegelegene Hofschaft Walkhausen am Fuß des Pfaffenbergs im Süden Solings. Der historische Walkhauser Kotten war einst ein Doppelkotten mit Innen- und Außenkotten und damit einer der größten Kottenanlagen. Heute ist noch der Innenkotten als Industrie- und Schleifermuseum zu besichtigen und die Geschichte so links mit all ihrer Tradition zu erleben, ja, hier steht noch ähm, das habe ich alles so ein bisschen aus dem Internet. Der Eintritt ist frei. Ähm, ein Kottenlädchen bietet kleine Verköstigung und den Verkauf hochwertiger Schneidwaren. Alle Einnahmen werden zum Erhalt des Balkhauser Kottens verwendet. Ja, okay, wie gesagt schaut euch mal an wenn ihr hier die tour nachradeln solltet ähm, ich glaube da vorne ist dann der eingang ähm, ich kann ja mal um die ecke gehen mal gucken was da so dran steht ja okay ihr habt es gesehen ja wie gesagt hier außen kann man sich eigentlich gut gehen lassen dort hinten steht noch eine alte presse und äh, da hinten ist die wuppa also ein sehr schönes lauschiges plätzchen also wenn ihr mal picknick machen wollt dürfte hier eigentlich nichts dagegen sprechen wenn man das denn hier mal macht so, okay, ich werde jetzt wieder weiter radeln, Richtung, ja, Wipperkotten. Das ist der nächste Kotten. Und dann gibt es auch das Haus Nesselgrat. Da muss ich mal gucken, ob die dann offen haben, wenn ich da gerade vorbeikomme. Kann nämlich sein, dass die gerade mittags zu haben. Okay. So, jetzt bin ich wieder unterwegs hier auf der... Äh, Talstraße Richtung Wipperkotten. Ja, übrigens hier die Abbiegung von der doch relativ viel befahrenen Talstraße da unten vom Balkhauser Kotten. Bisschen sehr gefährlich. Ja, hier habe ich ähm, mal einen ersten Drohnenstopp gemacht. Da könnt. Ja. Da könnt ihr jetzt mal einen Rundumblick sehen hier an die... Ähm, über, das ist jetzt übrigens äh, die Dorfgemeinschaft hier Balkhausen. Jetzt kommt ins Bild die Wupper. Das ist jetzt der Blick Richtung Westen von meinem Standort aus hier an der Wiese vom, von dem kleinen Dörfchen Balkhausen aus. Und hier könnt ihr dann jetzt auch mal die Wupperhänge sehen. Ja, und hier sind ja auch ein paar Wiesen. Hab da auch schon ein paar Wildgänse gesehen. Also, ich denke, das wird ganz gut angenommen. Auch ja, und jetzt kommt der Weg ins Bild, der an der Wupper weiterführt, den ich gleich weiter radeln werde. Den kann man hier schon mal. Sehen. Ja. Und jetzt schwenke ich mal nach oben. Von meinem Standort aus immer noch so Richtung Westen. Dort oben müsste jetzt die Burg Hohenscheid sein. Was man da vielleicht so halbwegs erkennen kann. Genau. Und äh, ja jetzt wieder die Wiesen und Äcker, die hier an den Hängen, die nicht ganz so steil sind, an dem rechts und links von dieser, von, von, von, von der Wupper entlang zu finden sind. Und jetzt kommt wieder, kommt wieder die Häuschen von Walkhausen ins Blickfeld. Ja, und dann werde ich gleich die Drohne wieder landen lassen. Ich denke, das ist immer ganz äh, eindrucksvoll, so ein Drohnen- und Umflug. Landing. Landing. Ja, die Drohne ist gelandet und ich fahre jetzt weiter. Hier ist jetzt übrigens mein erstes Picknickplätzchen. Äh, man hat da von, von dieser Stelle aus einen wunderschönen Blick auf die äh, Hänge der Wupper. Die sind hier richtig äh, ganz schön steil. Es soll hier sogar Uhu, ja, Plural von, von Uhu, Uhuse oder viele Uhu oder mehrere Uhu geben die auch hier anscheinend brüten ja und schon bin ich weitergefahren und jetzt hier auch am Wipperkotten angekommen ja das ist ein so sieht ein typisches äh, Solinger Zöpken aus Ja, man würde sagen ein Küchenschälmesser das ist wohl die eher, eher hochdeutsche Bezeichnung dafür ja, und mein nächster Drohnenflug zeigt hier den Wipperkotten von oben, hier an diesem Stauwehr. Äh, das könnt ihr da übrigens auch besichtigen. Ähm, ich erzähle euch mal kurz ein bisschen was dazu, was ich so im Netz gefunden habe. Äh, der Wipperkotten ist einer von zwei weitgehend im Original erhaltenen Schleifkotten an der Wupper. Ja, wie gesagt, den äh, Balkhäuser Kotten haben wir ja vorhin schon gesehen im Film in der bergischen Großstadt Solingen. Der Wipperkotten wird als Industrie- und Leifermuseum genutzt und ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Der Wipperkotten ist eine Doppelkottenanlage und liegt im südlichen Solingen an der durch die Wupper gebildeten Stadtgrenze zu Leichlingen. Im kleineren Außenkotten arbeiten bis heute selbstständige Schleifer und führen Besuchern das Handwerk vor. Ja, der Eintritt beträgt 1 Euro und wenn ihr denn euer kleines äh, Zöpken mitbringt, euer kleines Küchenmesser, dann könnt ihr das da auch nachschleifen lassen. Ja, ich bin jetzt hier schon auf dem auf dem Gutshof Nesselrad, wo ich gedacht hatte, da gäbe es einen Hofladen. War aber leider nicht so. Also ging meine Tour weiter. Ja, solche Begegnungen mit der dritten Art, mit solchen riesigen riesigen LKWs, liebe ich ja ganz besonders und finde ich immer sehr toll. Das ist dann immer eine gigantische äh, Geräuschkulisse. Ja, so und jetzt lasse ich hier an dem Schloss Eicherhof, die Drohne mal wieder fliegen, ja Schloss Eicherhof, was gibt es darüber im Netz zu finden, ähm, ist ein 1762-63 nach dem herrschenden französischen Baugeschmack errichtetes Gutshaus in Leichlingen in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich die Villa Weiermann. Ja, was sicher äh, noch besonders interessant sein dürfte, ich ähm, lese hier gerade im Internet, äh, Standesamt, Trauungen im Spiegelsaal oder Schlossgarten. Seit langen Jahren schon haben Trauungen auf Schloss Eicherhof Tradition. Der Spiegelsaal im Erdgeschoss des Schlosses ist... Ratsinstallierte installierte Nebenstelle des Standesamtes der Stadt Leichlingen. Hier finden zivilrechtliche Eheschließungen im festlichen Ambiente des französischen Rokoko statt. Ja, ist doch mal ganz interessant. Also wie gesagt, dieses, äh, dieses Schloss Eicherhof vor den Toren liegend aus Norden kommend Ah, ja. vor Leichlingen. Ja, dann habe ich noch, ähm, wie ihr sie hier sehen könnt, noch eine besondere Begegnung gehabt mit meiner Tourenplanung. Äh, ja, da war irgendwie auf Komoot wohl doch eine Verbindung eingezeichnet. Da habe ich gedacht, okay, da kann man ja wohl herfahren. Tja, wie ihr seht, konnte man das nicht. Weil da war nämlich eine ganz schön hohe Bordsteinkante. Aber okay. Gut, jetzt äh, komme ich so Richtung Zentrum von Leichlingen. Und da wollte ich mir dann doch noch mal bei einer Bäckerei was Leckeres äh, holen. Nämlich noch mal einen Café to go. Und da habe ich mir dann noch einen Bienenstich gegönnt. Hallo, guten Tag. Wie ihr seht, ganz tolle Bäckerei. Trüffel und Pralinen gab es da auch. Da habe ich natürlich ein paar leckere Nougatpralinen für meine Frau mitgenommen. So, und nicht sehr viel weiter. In einer an der Wupper gelegenen Parkanlage habe ich dann oder parkähnliche Anlage, habe ich dann mein zweites Kaffee-Picknick gemacht und genossen. Tja, übrigens habe ich bei der Tour doch so ziemlich den, den ganzen Zeitrahmen äh, vergessen. Also ich war so roundabout 6 6 Stunden unterwegs. Ich glaube sogar noch länger. 7. Also ich bin so um 11 los und war so um sieben, glaube ich, wieder am, am Ausgangsort von äh, Lennep, also von meinem Ausgangspunkt. Ja, hier an den Sportplätzen von Leichlingen, an dem Sportplatz hier bisschen Hunde treffen oder so ähnlich <lacht> äh, ja jetzt geht es hier in das Vietjetal und als erstes kam ich dann dort vorbei an dem Skulpturenpark und Sinneswald so heißt das hier natürlich ähm, tja, zu Corona Zeiten konntet ihr da natürlich nicht rein ähm, ja Vielleicht wird es ja, ja doch irgendwann mal wieder bald möglich, wenn wir alle mit schnelltest Geradeaus vor uns, das ist die Vietje eine ehemalige Mühle. Und da kann man eigentlich wunderbar und ganz romantisch normalerweise Kaffee trinken oder was Leckeres essen. Tja, wegen Corona leider geschlossen. Schaut es euch mal an. ist doch einfach wunderschön hier. Mit Vogelgezwitscher und allem drum und dran. Total idyllisch, finde ich. Okay, weiter geht's. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall auch äh, zeigen. Diese Wietsche Mühle, wie gesagt, ist eine Restauration. Da kann man äh, Kaffee oder Kuchen oder eben auch was Herzhaftes essen. Ja, und jetzt bin ich hier schon an der Diepentalsperre. Hier sind so zwei kleinere Talsperren. Hier an der größeren wollte ich dann auch noch mal die Drohne fliegen lassen, weil ich dann von hier aus auch wieder in einigen Kilometern dann abbiege auf die, auf die Bahntrasse. Ja, hier mal so einen Rundumblick über die Diepentalsperre und da oben am Ende da muss ich her radeln und ähm, biege dann da auch ab wie gesagt in Richtung Balkantrasse das ist die Trasse die zwischen Opladen und remscheid lenne verläuft ja, die muss ich dann noch so Round roundabout. Ich gucke das gerade mal nach hier. Äh, 60 Kilometer war die Gesamttourenlänge und äh, wenn ich dann nach roundabout 37 Kilometern komme ich dann auf die, stoße ich dann wieder auf die Balkantrasse und nutze die für den Rückweg, weil ich dann doch einige Höhenmeter wieder zu bewältigen, bewältigen habe. Ähm, an der Stelle, wo ich auf die Balkantrasse drauf fahre, sind es so rund about 140 Höhenmeter. Also 140 Meter über Normal Null. Und ich muss ja nach Lennep hoch so auf rund 320 Meter. Und da habe ich mir gedacht, okay, diese Strecke da von den... Äh, 24 Kilometer, die ich dann auf der Trasse zurücklegen muss. Das machst du dann auf der Trasse. Da geht das relativ gut. Ja, hier ein kleines Stückchen, leider auf der Hauptstraße, musste ich doch lang fahren. Aber das hielt sich in Grenzen, das waren nur ein paar hundert Meter. Und jetzt bin ich auch schon auf der Balkantrasse. Und hier bin ich auch schon kurz vor Wermelskirchen. Leider ist mir auch der Akku mal zwischendurch ausgegangen, da muss ich dann die, die Akkubank benutzen, aber ihr seht ja, es klappt. Ja, die Durchfahrt durch Wärmelskirchen ist nicht so schön, zum Glück hat man doch hier einiges abgetrennt an Fahrradwege abgeteilt, zumindest von der Fahrbahn optisch. Also ich finde das immer sehr schade, dass man die Trasse hier in Wermelskirchen, die ehemalige Bahntrasse, hat man halt leider für die Umgehungsstraße als Hauptstraße gemacht. Ja, jetzt wird es auch schon langsam dunkel und zum guten Schluss, fand ich auch noch ganz prickelnd, wie hier zu sehen, war dann auch noch eine Umleitung von der Balkantrasse und die muss ich jetzt hier auch noch fahren. Es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Ich beende den Film jetzt hier. Ich hoffe, die Tour hat euch ein bisschen gefallen. <lacht> ja, Komoot sagt mir immer, ich soll wieder zurückfahren. Ich würde mich jetzt in diesem Sinne von euch verabschieden und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.